Ich darf euch heute wieder herzlich begrüßen bei einem neuen Video zum Thema Honda Fireblade SC59, mein Reloaded-Projekt. Heute geht es um das Thema Fahrwerk und warum man vor allem auch seine Gabel hin und wieder mal revidieren lassen soll oder zumindest mal hineinschauen soll, ob denn die noch so ganz gut beisammen ist. Spannendes Thema, bleibt's gern dran. reden wir mal über das Fahrwerk. Ich habe Zeit, ne? und ich habe so viel Zeit, dass mir eigentlich aufgefallen ist, das Fahrwerk bei der Honda ist eigentlich gut. Allerdings bemängel ich an der Gabel eine Kleinigkeit. Das Problem ist so ein bisschen, ich habe keinen Ständer, der hier reinpasst. Also der von der R1, der passt hier nicht. Jetzt kann ich das Motorrad eigentlich nicht anheben. Jetzt muss ich mit dem Motorrad versuchen, sie oben hier am Rahmen irgendwie anzuheben, damit ich die Gabel rausdicke. Um keine falschen Missverständnisse zu bringen, die Honda SC-59 ist mein Arbeitsgerät, mein Instruktionsmotorrad. Viele von euch wissen das, ein paar wissen es vielleicht nicht und da kommt es hauptsächlich darauf an, Kilometer zu schruppen auf der Rennstrecke bei meinen Instruktionsfahrten. Das ist ja quasi mein Job. Und da ist natürlich immer so, muss man die, die Grätsche finden zwischen naja, Kosten-Nutzen-Faktor, was ist Spielerei, was brauche ich unbedingt und was muss man unbedingt auf jeden Fall machen. So, ich habe das gerade da durchgeführt, dann geht das schön unten nur am Rahmen entlang und hängt da am Rahmen. Ich habe natürlich den Lenkungsdämpfer ausgehängt und jetzt ist hier die, die Gabel schön frei. Jetzt muss ich die Bremssättel aufhängen. Ja. Schaut gut aus. Mit dem Motorrad fahre ich hauptsächlich mit Einsteigern und ähm, vielleicht nicht so den ganz schnellen Leuten. Für das habe ich dann die Farbe und da muss man auch mit den Reifen immer ein bisschen schauen. Also auf dem einen Motorrad hast du vielleicht einen Straßenreifen drauf oder auf dem anderen Motorrad eben einen guten Slick, einen neuen Slick, da vielleicht einen älteren Slick. Je nach Geschwindigkeitsniveau meiner Schüler. komm ich mit ohne Hände Ach, geht Oh Mann, da einen Film und die anderen Schrauben. Habt ihr Ahnung, wie schwierig das ist? Und da ist es in der Regel auch fahrwerkstechnisch nie so das Problem gewesen, auch wenn es vielleicht nicht so gut abgestimmt war, weil es in der Regel gereicht hat. Hin und wieder hatte ich aber auch mal einen schnellen Schüler und einen schnellen Rennschüler. Und da ist mir dann schon aufgefallen, du, ah, die Gabel, naja die könnte ein bisschen besser ansprechen und vor allem ist mir aufgefallen, dass ich mit der Gabel nicht runterkomme. Okay. Das war einfach was gedacht. Einpacken. Auch äh, schon mal Tipp an dich: Schau dir mal deine Rennstreckenfotos an. Die werden in der Regel am Scheitelpunkt bei maximaler Schräglage vom Fotografen geschossen und da kann man auch mal schauen, was man denn an seiner Gabel an Restfederweg hat, wenn wenn da schon ein Indiz dafür ist, dass da viel zu viel Restfederweg ist, dann passt entweder das Setup nicht oder es gibt noch, noch diverse andere Problemchen, die so eine Gabel haben kann. Da kommen wir aber dann im Laufe des Videos noch drauf. Ja? Ich habe vergessen aufzunehmen. Ah, also Tom, ich habe die, die Gabel jetzt ausbaut. Das ist ja einfacher als gedacht. Ja, klar. So, sind nur sechs Schrauben. Ich habe oben auf und, unten, auf und raus. Du, ich habe den, den, hab jetzt mit dem Motorgran das Motorrad vorne an der, an, am Rahmen angehoben, das passt, oder? Verstehe nichts, ich verstehe nichts. Du könntest sie auch nur von unten abstützen, das geht genauso. Ah ja, okay. <lacht> Na, passt. Du, da schaust du die Gabel mal an, was da los ist drinnen, ob das passt ja. oder nicht. Und äh, dann schicke ich dir die rüber. Mach ich da, gell? Schau dir Jo. alles klar, danke dir. Ciao. Ciao. Verpackungssicherheit geht natürlich vor bei so heißer Ware. Und äh, der Tom, der... Verdammt, wieso kriege ich das nicht auf? Yes. Hallo Tom. Viel Spaß beim... ...Auspacken. Also ich weiß ja nicht, ob man das schon macht. Aber mein gesunder Menschenverstand schaut mir. Ich soll die Lenkerstummel hier ein bisschen aufhängen, damit die nicht so auf den Bauumzügel hängen, das mag ich gar nicht. So was man jetzt in der Zwischenzeit währenddessen das Fahrwerk auf dem Postweg und beim Tom ist, kann man natürlich auch die Zeit ein bisschen nutzen und das ist zum einen diese Durchführungen hier von Gabelbrücke, von unten und oben, kann man Begobello sauber machen. Dass das dann danach wieder wie geleckt reinrutscht. Und zum anderen, ich bin kein Zweiraummechaniker, aber ich habe glaube ich in den letzten Jahren hier durchaus bewiesen und Sachverstand zu haben. Und ich könnte jetzt eigentlich wunderbar schön das Lenkkopflager prüfen. Theoretisch müsste ich jetzt von hier nach hier ein Spiel spüren, wenn dann ein Spiel wäre. Das heißt, ich drücke jetzt quasi unten nach hinten und oben ziehe ich nach vorne und gegeneinander. Das heißt, ich mache jetzt quasi im Autobereich, würde man sagen, Gelenkecheck von Querlenker und Spurstangen. Da wackelt, da ist kein Spiel. Im Endeffekt war das aber bei mir exakt so, dass ich eben gemerkt habe, dass die Gabel nicht runterkommt und da ich jetzt fahrwerksmäßig zwar kein Vollprofi bin, aber vielleicht ein bisschen Sachverstand Sachverstanden habe, habe ich natürlich dann erst einmal die Federvorspannung rausgekommen, dann nimmst du einmal die Druckstufen raus, die Zugstufen raus und naja, ich habe festgestellt, das Ganze bringt relativ wenig, also die Gabel kommt deswegen nicht runter und genau das ist auch der Grund, warum ich jetzt gegangen bin und habe die Gabel ausgebaut und zum Profi geschickt. Normalerweise wäre ich zum Profi hingefahren, äh, dank unserer momentaren Quarantäne nicht möglich. Deswegen musste ich selber ausbauen. Das ist das erste Mal, dass ich eine Gabel ausgebaut habe. Was auch sehr wichtig ist, dass man sich merkt oder gegebenenfalls misst, wo die Gabel im Endeffekt an der oberen Gabelbrücke ansteht. Ob die übersteht, ob die, wie weit sie übersteht, ob sie bündig ist. Was in dem Fall relativ einfach war, weil die Gabel links und rechts natürlich gleichmäßig auf der oberen Gabelbrücke bündig waren. Somit musste ich mir da keine Messung machen. hat man dann einfach gemerkt, okay, die sind bündig. Hi. Und, wie geht's der Gabel? dieses Jahr. Bist du so gefahren? Das gibt's ja fast nicht. Ja, so bin ich gefahren, ja. Hast du das gesehen, was das für eine Suppe da drin ist? Ja. <lacht> Und, um, aber ich habe schon gesagt, da stimmt was nicht. Ja, ja, und auch viel zu viel Öl. Ich muss jetzt auch mal, wenn man mal da anschaut, das ist die Kolbenstange. Siehst du die? Okay? Ja. Das ist normalerweise strahlend weiß, wie die, wie die Zähne, so weiß. <lacht> okay. Die, Külze, die ist normalerweise ganz weiß. Ja. Richtig Zahnweiß, so wie, wie das weiß zum Beispiel. Ja. Mhm. Okay. So schaut da alles aus, bis runter zum Sumpf. Also, müssen wir einen kompletten Service machen, das, das, das muss alles rausholen. Was müssen wir da alles machen? Ja, komplett zerlegen halt jetzt. Alles sauber machen, reinigen, alle schimpfen, alles einzeln auflegen, alle Dichtungen ersetzen und dann wieder zusammenbauen. was kostet das? Ja, normalerweise bis bei so wie die ausschaut, bist du ungefähr bei knapp 300 Euro. Für beide? Ja, ja. Okay. Ja. ja. Aber die, das kannst du nicht lassen, das ist jetzt ja auch gut. Ich habe meine Gabel von der Honda zurück. Und ich habe gute... Naja, ich habe auch gute Nachrichten, Nachrichten. Gute Nachricht. Sie ist wieder beisammen und sie wird jetzt funktionieren. Auch gute Nachricht. Meine... Vermutung, dass mit der Gabel was nicht stimmte, war zurecht, denn es war so viel Öl in der Gabel, wir hatten nur ein Luftpolster von 40 mm <lacht> und die Gabel war komplett verschlammt. das Öl war sterbensvoller Dreck, alles war dreckig, jetzt hat der Tom die komplett neu aufgesetzt. Es war eine 10er Feder drin, die ist jetzt nach wie vor wieder drin und wir haben jetzt ein Luftpolster von 140 mm. Und mir ist das aufgefallen, weil die Gabel sprach nimmer gut an. Äh, es war jetzt aber auch nicht so schlimm für mich, da ich da ganz viel mit Einsteigern gefahren bin und relativ langsam gefahren bin. Von dem her war das zu verschmerzen. Aber wenn ich da mal einen schnelleren Kunden gehabt habe, dann ist mir aufgefallen, dass so es das echt anstrengend ist mit dem Motorrad zu fahren. Äh, nicht so wie ich das normalerweise gewohnt war. Und äh, jetzt weiß ich warum und ich freue mich darauf das zu testen. Und jetzt bauen wir die Gabel wieder ein. Yes! Uh! ja und dann habe ich die gabel wieder so wie ich sie ausgebaut habe wieder eingebaut natürlich geschaut ob alles schön sauber ist habe sie eingebaut habe mir das drehmoment vom vom Tom geholt, das ist übrigens unterschiedlich, das ist an der oberen Gabelbrücke ein paar kleine Newtonmeter weniger als an der unteren, habe ich auch nicht gewusst ne? und habe das schön sorgfältig äh, diagonal und immer hier noch ein bisschen und da noch ein bisschen, damit sich das Ganze nicht verspannt und schön locker ist. So Drehmoment Gabelbrücken. Oben 12 bis 14 Newtonmeter, unten 14 bis 16 Newtonmeter. Danke Thomas. So, jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Gabel ist drin, Drehmoment ist angezogen, es einen Reifen rein, hängen einen Bremssattel ran mit neuen Bremsbelägen. Mhm. Und ich bin gespannt, wie mhm. sie sich jetzt drückt. Auf das bin ich enorm gespannt, vom Gefühl her im Gegensatz zuvor. So, hier die Achsklemmung ist noch locker. Bremssattel ist fest, Drehmoment, Achse ist fest. Jetzt tun wir mal... Durchfedern, damit man sich die Achse entspannen kann und dann ziehen wir die Achsklemmung fest. Oh! Das ist noch was anderes jetzt. So, weil wir jetzt gerade dabei sind, schauen wir uns das Setup an, das der Tom äh, standardmäßig eingestellt hat. Wir haben wir jetzt einen Zettel hergerichtet, wo ich das drauf schreibe. Jetzt machen wir erstmal die Federvorspannung und schauen wir, was wir da haben. Eins, zwei, drei, vier, Okay, das waren genau vier Umdrehungen. Werden wir wahrscheinlich auf der anderen Seite auch haben. Eins 2, 3, 4, sind auch 4. Die schreiben wir jetzt mal auf. 4 Umdrehungen. So, dann machen wir die natürlich die 4 Umdrehungen, müssen wir jetzt wieder reinmachen. machen. Nicht jetzt offen lassen, sondern wieder reinmachen. 1, 2, 3, abgeruscht und verzählt. Nochmal mal vorne. 1, 2, 3, 4. Hier auch wieder. 1, 2, 3, 4. Okay, das war der Prilo, so, jetzt schauen wir mal die Druckstufe an. Zug habe ich zuerst aufgeschrieben. Zug ist auf der rechten Seite. Genau, ich gehe immer vom geschlossenen Zustand aus, das heißt, ich muss jetzt zumachen. 1, 2, 3. Das waren 16. Also man sagt dann 16 Klicks offen. Man geht immer vom geschlossenen Zustand aus. So, die machen wir wieder auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, Druckstufe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Druckstufe haben wir 18 Klicks offen. So, und wieder genauso einstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, so Dabei geht es einfach 18. nur darum, dass man mal einen Anhaltspunkt hat. Wo ist das Grundsetup, wo ist es eingestellt worden? Dass man von da an weggeht. Das Setup wird nicht passen und wir schauen uns jetzt auch mal gleich den Negativ-Federweg an, der jetzt nicht hundertprozentig äh, stimmen wird, weil die Verkleidung fehlt. Aber einfach, dass man mal eine Hausnummer, mal eine Idee hat. Äh, ich habe jetzt auch nichts Besseres als einen Kabelbinder. Kann man auch ruhig mal nehmen. Kabelbinder nehmen. Und weiter. Kabelbinder hier um die Gabel um das Gabelrohr und das Fahrzeug neutralisieren, sprich einmal durchfedern, hinten und vorne durchfedern, so dass es schön entspannt ist und dann auch einmal aus der Feder rausziehen, hinten und vorne, so und jetzt steht sie auf dem Eigengewicht, Jetzt stellen wir sie gerade hin und jetzt schiebe ich mal äh, den Kabelbinder hoch, zack. Genau, jetzt steht sie auf dem Eigengewicht und jetzt, da ich alleine bin, muss ich sie jetzt auf den Seitenständer stellen. Und ich habe jetzt bei der Honda auch keinen anderen Frontständer, also den unter der Brücke und nicht äh, in der Gabelbrücke. Jetzt ist entscheidend, was ich jetzt von der Position, wo der Kabelbinder war durch die Neutralisierung, was der Abstand zwischen dem ausgefederten Zustand, wenn ich es jetzt vorne hochhebe, und dem Kabelbinder ist. Das sind 2,7 cm, das heißt, wir könnten jetzt theoretisch ein bisschen weniger Federwegvorspannung machen, weil so 3 cm, 30 mm wären gut. Kommt halt aber auch dazu, dass wir keine Verkleidung drauf haben, die fehlt, also ein bisschen Gewicht fehlt noch, aber ich denke, so zwei Umdrehungen können wir auf jeden Fall rausnehmen von der Federvorspannung. So, dann das gleiche spielen nochmal. So durchfähren. So, neutralisieren. So, jetzt steht sie auf dem Eigengewicht. Kalbinder hoch. Seitenständer raus, ich halte sie jetzt mal noch, so, dann stellen wir sie am Seitenständer, dann entlastet sie eh schon ein bisschen vorne, zack, sieht man, aber der Kabelbinder bleibt da, wo er war, das ist wichtig, so, ziehen wir sie mal nochmal über den Ständer hoch, ist nicht so toll, aber es hilft jetzt nicht. sagen wir 2,85 ungefähr. Also ein bisschen mehr, negativ vieler Weg. Ähm, wenn dann die Verkleidung drauf passt, dann wird es auch, äh, denke ich, passen. In so einem Fall, wenn die Gabel frisch revidiert ist, zusammengebaut ist, dann gehört die auch mal bewegt, dass ich die sauber entlüften kann, was die sich sauber bewegt, das Öl mal warm worden ist. Ich denke, das macht auch noch mal viel aus. Aber so als Grundwert ist es auf jeden Fall okaychen. So. Äh ich hoffe, das war interessant. Du darfst natürlich gerne einen Daumen nach oben geben, gerne ein Abo dalassen für das, dass ich dir hier meine Erfahrung äh, mitteile, die dir vielleicht auch weiterhilft und die dir dann doch zeigen soll, dass man auch wenn das Fahrwerk vielleicht nicht so schlecht ist oder man jetzt nicht direkt brutale Konsequenzen hat oder spürt, hin und wieder mal reinschauen soll, vor allem auch, wenn man sich ein gebrauchtes Motorrad kauft hat, so wie ich. Ich hatte die auch gebraucht gekauft. Und man somit nicht weiß, erstens wann war der letzte Service, wer hat den letzten Service gemacht. Eben deswegen kommen vielleicht auch so Sachen raus wie zu viel Öl. Hm? Äh, es schadet auf jeden Fall nicht da mal drüber zu schauen. Und bevor man sich äh, die äh, teure Version der Auspuffanlage kauft, sollte man vielleicht mal das Fahrwerk checken lassen zumindest. Also, das ist der Aufruf, checkt euer Fahrwerk, falls ihr euch nicht sicher seid, wenn ihr wisst, das ist eh erst vor sechs Monaten gemacht worden, dann könnt ihr es getrost drin lassen. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal und ciao.